Letzte Woche hatten wir für euch den brandneuen Puma Future Set 1.3 Teaser im Video, der nur am Fuß von Neymar zu sehen war. Extrem heftiges Colorway, jetzt ist es aber Zeit für das reguläre, nämlich das hier aus dem Instinct Pack. So nennt sich das neue Puma Pack und ich muss sagen, der Puma Future Set 1.3 sieht auf jeden Fall sehr, sehr heftig aus. Ob es sich lohnt, diesen Fußballschuh zu kaufen, wie er sich im Test schlägt, was sich verändert hat und wie es mit der Passform aussieht, das klären wir jetzt. Der neue Neymar Junior Fußballschuh soll natürlich genau für seine Spielweise perfekt sein. Sprich, es wird hier auf Wendigkeit, auf Tempo und natürlich auch auf Tripling gesetzt. Puma setzt bei diesem Puma Future Set das Ganze nochmal etwas aggressiver um als beim Vorgängermodell und hat vor allem das Fusion Fit Plus deutlich verändert. Ob das Ganze gut ist und was ich zu diesem neuen Neymar-Fußballschuh sage, wollen wir natürlich heute im Review mit Absolute Team Sport klären. Hey, <lacht> Das heißt natürlich hier die Veränderung Nummer 1 ist das Fusion Fit Plus, Genau das, was diesen Fußballschuh ausmacht. Es ist nämlich hier ein adaptives Kompressionsband, das sich jetzt vom Vorderfuß bis in den Fersenbereich erstreckt. Er unterteilt sich quasi in drei Zonen. Zum einen natürlich hier vorne sehr, sehr weich, um einen sehr guten Touch zu haben. In der Mitte soll das Ganze optimale Wendigkeit ermöglichen. Das heißt, er ist sehr, sehr weich und sehr, sehr flexibel, aber auch reaktiv. Das heißt, vor allem beim Richtungswechsel wird man hier unterstützt, vor allem im Zusammenspiel mit dem Dynamic Motion System der asymmetrischen Außensohle. Und jetzt wie gesagt auch bis in die Ferse, um genau die Fersenfixierung nochmal zu verbessern. Finde ich auf jeden Fall sehr stark und macht diese Technologie insgesamt noch effektiver. Aber nicht nur das Fusion Fit Plus hat sich verändert, sondern auch der Vorderfußbereich. Wir haben hier 5D-Elemente, das nennt sich jetzt Grip Control Mesh. Vorher war hier noch das Grip Control Pro, hat sich definitiv nochmal verbessert. Zum einen der Grip hier auf der Außenseite ist sehr, sehr aggressiv und auf der Innenseite ist das Ganze hier in der Linienstruktur nochmal perfekt für das Thema Torabschluss, aber auch Ballführung. Insgesamt ist der Vorderfußbereich sehr, sehr weich. Das Ummaterial macht hier eine sehr gute Figur, passt genau zu meinem Geschmack, man hat nämlich eine leichte Polsterung auch beim Torschuss, ein sehr gutes Feeling zu haben und aber auch im Tripling ein wirklich direktes Ballgefühl, um genau dieses Thema Wendigkeit nochmal zu unterstützen. Das war es auch schon wieder zum Playtest des Puma Future Set 1.3 zusammen mit Absolute Teamsport. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Was sagt ihr zum Colorway? Werdet ihr euch den Schuh gönnen? Lasst Feedback in den Kommentaren da. Bin sehr gespannt, was ich von euch hören werde. Außerdem, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, lasst dem Kanal ein Abo da. Und natürlich nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Das Ganze ist kostenlos und unterstützt unsere Arbeit enorm. Deswegen würde es mich natürlich mega freuen. Wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video. Bis dahin, bleibt sportlich, haut rein und ciao.